Also es ist aber auch oft umgekehrt, also auch wir, und das ist auch Teil einer meiner, meiner Antworten, da achten ja mehr und mehr drauf bei unseren Partnern und, äh, und Zulieferern und Firmen, mit denen wir eben arbeiten, dass die ähm, unsere, unsere Ziele teilen, ja, also vielleicht nicht alle, aber das ist Firma, eine Firma, die, die, bei der Sustainability, Nachhaltigkeit großgeschrieben ist, hat ganz sicher bessere Chancen, mit uns zu kooperieren, als eine, die sich nicht dafür interessiert. Ja, und das gilt für einige andere Werte auch. Und das wird schon immer wichtiger. Ja, und wir merken, das, wir merken das aber auch bei Kunden umgekehrt, ja, dass die auch darauf achten, äh, mit wem sie da Partnerschaften eingehen wollen. Und das ist, ist ein Thema, das immer, immer stärker wird. Uns wird ja schon ähm, das zugestanden, dass wir, dass wir sehr für diese Themen stehen, dass wir sehr, sehr stark eine wertebasierte und kulturbasierte Firma sind und dass wir uns auch sehr für diese Werte einsetzen, die nicht nur auf unsere Webseite schreiben. Das heißt, wir sind eher selten in der Situation, uns da sozusagen ähm, ja darstellen zu müssen. Ja, uns wird uns wird das schon noch durch unsere Außendarstellung und so weiter abgenommen, sozusagen. Ja, also bei uns ist es oft, oft umgekehrt, ja, dass wir im Prinzip auf diese die, die Diskussionen und die Gespräche in diese Richtung lenken, weil wir wissen, dass wir da sehr gut aufgestellt sind und weil wir auch verstehen wollen, dass unsere, unsere Partner, Kunden, wie die da aufgestellt sind. Jetzt inzwischen sind, sind die Firmen, ob es im Mittelstand ist oder Großunternehmen oder auch Startups, sind alle sehr wertebasiert, die, die haben alle ihre Corporate Values fest definiert. Und treten auch sehr stark dafür ein und achten, wie gesagt, auch in ihren Partnerschaften sehr darauf, Partner auszuwählen, ja, wo das eben gut zusammenpasst. Ja. Und das ist äh, ganz oft auch ein wichtigeres Kriterium als Technologiefragen oder Funktionalität. Ja, weil ehrlicherweise ist es oft so, dass die Technologien oder die Lösungen sich funktional und so weiter vielleicht gar nicht so stark voneinander abheben. Aber dann kommt halt dieses Thema Vertrauen, Partnerschaft, ja, einen Technologiepartner zu finden, nicht einen Lieferanten und dann kommt es natürlich sehr stark auf diese Values und auf diese Kultur an und dass, dass es da eben eine große Überlappung gibt. Ein Prozent unserer Zeit, ein Prozent unseres Kapitals und ein Prozent unseres Produkts. Das heißt, wir stellen unser Produkt gemeinnützigen Organisationen ähm, zumindest teilweise oder größtenteils kostenlos zur Verfügung. Unser CEO Mark Benioff sagt immer spaßeshalber, das war sehr einfach, als wir Salesforce gegründet haben 1999, weil da hatten wir weder Mitarbeiter, noch Zeit, noch Geld, noch ein Produkt, so wirklich. Ja, aber inzwischen sind das natürlich enorme, ähm, enorme Dinge, die da passieren. Also die, die Zeit, ja, wenn, Sie, wenn man sich das ausrechnet bei 60.000 Mitarbeitern weltweit, ja, wie, viel, wie viel Zeit da wirklich investiert wird, wie viele Millionen von Stunden in gemeinnützige Zwecke investiert werden, wie viel Geld auch zusammenkommt. Ja, jede Spende, die ein Salesforce-Mitarbeiter macht, wird von der Firma gematcht, also verdoppelt, ja, und, und auch das Produkt. Sehr, sehr viele gemeinnützige Organisationen nutzen unsere Plattform und nutzen sie kostenlos, um eben zum Beispiel Verwaltung von Spendengeldern zu machen oder um insgesamt die Organisation des Unternehmens zu machen. So, und das ist inzwischen ein riesen, ein riesen Beitrag, glaube ich, den Salesforce da leistet. Eigentlich wäre ich gerade vor einer Woche irgendwo im, im, im mittelhessischen Raum unterwegs gewesen, um, um ein Waldstück zu säubern. Ja, leider mussten wir die Aktivität absagen aufgrund der, aufgrund der aktuellen Situation. Aber ich persönlich war zum Beispiel in den letzten Jahren viel in Entwicklungsländern unterwegs. Ich war in Kenia, ich war in Vietnam, jeweils mit einer Organisation, die heißt Kids, Kids Bayer. Eine Organisation, die sich eben für ja, für Bildung. Ähm von Kindern und so weiter einsetzt, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, diesen Kindern durch eine entsprechende Bildung, auch ein, auch ein Selbstbewusstsein und so weiter zu vermitteln und sie einfach in die, in die Lage zu versetzen oder ihnen einfach bessere Chancen zu geben. Ja, da war ich in, in einem Waisenhaus in Vietnam äh, mit, mit, mit einigen Salesforce-Kolleginnen und Kollegen. Ähm, ich war in einer ähnlichen Einrichtung in Kenia, da war ich sogar schon zweimal. Wir haben inzwischen auch eine, eine wirklich gute Beziehung zu dieser Organisation aufgebaut. Ich kenne die Gründer, die Familie, die dahinter steht. Und das waren, das waren life-changing äh, Aufenthalte für mich, ja, die ich da verbracht habe. Also die Menschen, die ich da kennengelernt habe, die Mitarbeiter der Organisation, aber natürlich auch die Kinder, mit denen wir gearbeitet haben. Das hat mir sehr, sehr, sehr viel gegeben. Fast jedes Unternehmen schreibt sich ja solche Themen auf die, auf die Fahnen heutzutage. Aber ich weiß nicht, ob es viele Unternehmen gibt, wo es wirklich so gelebt wird wie bei Salesforce, wo, wo es wirklich so gefördert wird, wo jeder einzelne Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin von Tag 1 an auf dieses one one, -One modell und auf dieses Volunteering und dieses Giving-Back sozusagen hingeführt wird, das ist, das ist, glaube ich, wirklich außergewöhnlich. Also ich weiß noch, ich habe vor 15 Jahren angefangen, wie gesagt, war der fünfte Mitarbeiter in Deutschland, jetzt haben wir über 1500, glaube ich. In meinem Bootcamp, es gibt am Anfang ein sogenanntes Bootcamp, also so eine ein- oder zweiwöchige intensive Einarbeitung, die hat damals noch in San Francisco stattgefunden, für mich jetzt nicht mehr. In meinem Bootcamp vor 15 Jahren war der letzte Tag in dieser Woche für Volunteering äh, reserviert. Das heißt, wir haben in diesem Bootcamp vor 15 Jahren Volunteering gemacht. Wir haben damals in bei so einer, so einer Essensausgabestation in San Francisco gearbeitet und heute im Bootcamp ist es immer noch so dass der letzte Tag oder der letzte halbe Tag für ein gemeinsames Volunteering-Event verwendet wird. Damit die neuen Kolleginnen und Kollegen von Anfang an verstehen, wir meinen das wirklich ernst. Und auf jeder Führungsebene wird dieses Thema extrem gepusht und jeder wird ermutigt und auch teilweise daran gemessen, das zu machen. Also wir haben ja eine verteilte Plattform. Ja, wo, wo, wo im Prinzip alle Kunden ähm, auf einer Plattform arbeiten, die wir dann eben entsprechend auch skalieren können und alles, was dazugehört. So, wenn man sich jetzt mal, mal theoretisch mal vorstellt, dass jeder unserer Kunden sein eigenes CRM oder seine eigenen Lösungen womöglich noch im eigenen Rechenzentrum betreiben würde, dann wäre die CO2-Bilanz katastrophal. Ja? Die ist so, so, so, so viel besser und dann kommt noch dazu, dass wir ja, ohne jetzt Arrogant wirken zu wollen oder so, dieses ganze Cloud-Thema natürlich auch mit initiiert und mit gepusht haben. Ja, wir waren ja wirklich, das kann man glaube ich sagen, einer, einer der Vorreiter. So, inzwischen macht ja jeder Cloud. Das heißt also auch da haben wir einen Multiplier-Effekt. Ja, dadurch, dass, dass vieles in die Cloud verlagert wird, dass verteilte Infrastrukturen genutzt werden, ist springt einfach eine sehr viel bessere CO2-Bilanz heraus, als wenn jedes Unternehmen das nach wie vor für sich im Keller im eigenen Rechenzentrum machen würde, wo Kapazitäten ungenutzt sind, wo ich die Skalierungseffekte nicht so habe oder nicht so nutzen kann, wie das eben in der Cloud, in der verteilten Plattform möglich ist. Es geht in beide Richtungen. Wir gehen natürlich damit aktiv an den Markt, ja, aber es wird auch umgekehrt genauso bei uns angefragt, ja, weil natürlich viele Kunden, Partner und so weiter das auch, auch mitbekommen haben inzwischen, dass wir dann eine Lösung haben, die wir selbst nutzen. Und die, und die Geschichte zu der Lösung ist ja auch ganz interessant. Ne? Wir haben es, wie gesagt, auch erstmal mit Spreadsheets versucht und mit der Hand am Arm und relativ aufwendig und zeitintensiv und umständlich und haben aber dann auf unserer eigenen Plattform diese Lösung gebaut, die wir dann zunächst mal selbst eingesetzt haben, dann weiterentwickelt haben und dann irgendwann angefangen haben zu vermarkten. Die Geschichte, die, die ist schon sehr interessant und die haben viele mitbekommen und die verleiht dem Ganzen natürlich auch eine gewisse Authentizität. Also sagen zu können, dass wir selbst unser komplettes CO2-Reporting damit machen, gibt dieser Lösung äh, ja schon eine gewisse Glaubwürdigkeit. Das heißt, Kunden kommen auf uns zu, aber wir vermarkten es auch, auch aktiv. Ja, wir, wir versuchen uns eigentlich auch in jedem Kundengespräch, in jeder Interaktion das Thema anzusprechen. Jetzt nicht unbedingt, um, um, dieses, um diese Lösung zu platzieren oder zu verkaufen, aber wie ich eingangs schon sagte, dieses, äh, dieses, diese Diskussion der Werte und wie passt man da eigentlich so zusammen, also Salesforce als Anbieter und potenzieller Kunde, wie kann da eine Partnerschaft aussehen, da kommt man eben sehr schnell auf dieses Thema. Wenn ein Unternehmen so eine Lösung einführt, jetzt mal egal, ob es, ob es unsere Sustainability Cloud ist oder, oder eine andere Lösung und mal anfängt überhaupt zu dokumentieren, wo generieren wir denn CO2, dann fällt ja da sehr schnell auch mit rein, wo haben wir denn vielleicht alte Maschinen, ja, wo haben wir veraltete Gebäude, ja, wo, die, wo, die, wo die Wärmedämmung zum Beispiel nicht so ist, wie sie sein sollte oder wo haben wir wie gesagt noch alte Maschinen, die irgendwie vom, vom Energieverbrauch her nicht so sind, wie das eigentlich heute State of the Art. Ist. Und dann kommt man ganz schnell auch in einen Bereich, wo man dann plötzlich merkt, oh, hier habe ich ja massive Einsparpotenziale. Wenn ich mein Gebäude saniere, wenn ich meine, meine, meine, meinen Maschinenpark erneuere und das Ganze über eine Laufzeit von zwei, drei, fünf oder zehn Jahren betrachte, dann habe ich unter Umständen massive Einsparpotenziale. Auch das ist ein Aspekt, der natürlich nicht zu vernachlässigen ist.